Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen Sally und ich ein bisschen StumbleGuys. So, wir starten erstmal das StumbleGuys-Match. Lass uns lieber nicht über Geburten reden. Warum nicht? Es <lacht> Ist mein Lieblingsthema eigentlich, aber heute nicht so. Weißt okay, Weiß, Ich rede am Samstag normalerweise oh, nicht nee, darüber. ne, ich hasse diese Map. Ja, die Map ist, ja. Es gibt ja irgendwie diesen Trick, dass man so auf den Bauch gleiten kann. Dann wäre man angeblich ein bisschen schneller. Ich kriege das aber nie hin. Ja, aber nee. Deswegen versuche ich das gar nicht erst. Ja, wenn du so, wenn du so diesen Bauchrutschen also machst. Also ja, hier, das meine ich. Es geht schon, aber es ist echt schwierig. Ja, und was schwierig ist, kann ich nicht. Ja. Also ich oh bin man, ich froh, wenn wir jetzt mit Zuschauern hier spielen. Nein, ich fall runter. Wenn ich es überhaupt nee, die in Top Fokus 16 immer. schaffe. Ey, immer wenn ich irgendwie Stumbleguys im Stream spiele, dann werde ich immer von allen gefokust. Ja, ja klar. Deswegen ähm, okay. höre ich meistens auch nach ein paar Runden auf, weil irgendwann, wenn Stumbleguys im Stream Namen drin steht, dann kommen diese ganzen Stumbleguys-Clans, die sich selbst viel zu heftig nehmen und ja, dann meistens auch noch irgendwelche Hacks nee. oder so installiert haben. Und ich bin ich disqualifiziert. Ich hab, ich hab. Ja. Same. <lacht> okay. Mann! Hi Conny heißt einer der Accounts. Wollen wir einfach mal eine neue Runde gehen? Ja, lass mal machen. Ja. So, wir machen kurz eine neue Gruppe auf. Wir wollen ja auch mal was gewinnen. Ja klar. Oh nein, ich wieder die gleiche Map. <lacht> aber die ist so oft die erste Map, ne? Ja. Und die zweite ist ja auch oft, aber. Die zweite hatte ich, glaube ich, glaub, ich, hatte ich hatte nur die Namen nicht so obwohl. Habe ich es überhaupt in die zweite Runde jemals geschafft? Das weiß ich weiß es nicht. <lacht> ah, ich glaube, du bist das hier. Wo? Ich bin, glaube ich, hinter dir Oh ja, gerade. stimmt, du bist hinter mir. Ha, du bist hinter mir. <lacht> hinter, wie okay, schlechter. Dann. Nein! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Nein! Nein! Oh, ja, oh, komm, bist du so. tot? Ja! Ja! Nein! Nein! Oh. Alles gut, alles gut. Ich bin Profi. Ich, ich wurde gerade von allen überholt. Boah, dieses Nein. Schlittern ist so dumm. Ja, ohne Spaß. Was ich auch gar nicht mag, ist, dass hier Jumpen und Dashen auf derselben Taste ist. Dass das manchmal so getriggert wird, obwohl man gar nicht möchte. Alter. Ich bin Boah, letzter ich bin gewesen. Also, ich habe es gerade noch reingeschafft. Das heißt, Boah, du hast du es nicht geschafft, hast, geschafft, oder? Nee, habe ich nicht. Nein. Okay. Aber der chaos -Flo 44 ist aber dabei. Ja, krass. chaos -Flo, Was geht? Ich glaube, der hieß sogar wirklich genau chaos Flo 44. Krass, Alter. Na, na, na. Na, na Da bin ich dir mal viel Glück, dass du wenigstens du die Runde gewinnst. Ja, ich hoffe es. Ähm, ja, wird Boah, schwierig. Die also, diese ganzen Abkürzungen, die es hier gibt, die kann ich nicht. Ich hasse diese Map auch. Und sogar hier am Anfang versage ich immer. Ich versuche jetzt außen. Oh, ich hab's geschafft! Ich bin Woo! ein Profi! Yeah! Okay, ich beobachte dich. Yeah! Nein, bitte. Oh, nein! Oh yes. <lacht> ich bin letzter. Nein, Hä? oder beobachte ich gerade den falschen? Übrigens Player 4OIG ah, okay, mit okay, dem okay, standard okay, okay, okay, Alles klar, alles klar. Ja, ja, ich hab, ich hab, ich hab. Ja, jetzt muss ich halt überzeugen, dadurch, dass ich nicht runterfalle, während die anderen beim Abkürzen versagen. Jetzt aber. Ja, okay, jetzt wird der da rechts ab... Nee. Kürzt also doch hinter dir sind noch Fall einer, runter, bitte. zwei, drei. Aber hinter dir sind noch ein paar. Du könntest schon Glück haben. Ja, oh, nein. nein, jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht. Ja, wobei, du könntest es immer noch haben. <lacht> <lacht> <lacht> Oh mein Gott! Nein! nein! Ja! Komm komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm! Oh mein Gott! Hast du geschafft! Oh mein Gott! <lacht> oh mein Gott ich habe ihn in der Luft noch überholt! Oh mein Gott! Du bist so ein krank. Oh mein Gott! <lacht> Alter, not bad, ey! Das, das war mal ein Comeback, würde ich, ich das, sagen! Das war Skill, das war eigentlich geplant, weil... Ja, mega! Man, man kennt mich eigentlich, ne? Ich bin so gut in dem Spiel, ich, ich tue mal so, damit es ein bisschen spannender aussieht, aber in ja, Wirklichkeit... Ja, klar, klar! klar. Na, das keine bei, Chance Da sind ein paar Leute, die wollen mich schlagen. Ich könnte das theoretisch auch, aber ich habe das gar nicht nötig, ne? Ja, ehrlich. Ich weiß ganz genau, wie ich laufen muss, damit ich hier nicht weggebaut... Also ganz im Ernst, in diesem Modus, ich finde diesen Modus eigentlich total langweilig. Ja, ich weil auch. Weil passiert ich nie was. Easy. Ich meine, hier kommen ein paar Kugeln, die rollen, die machen einmal Puff und dann, dann war's das, ne? Ja. Uh, super gefährlich. Aber ah, wobei, ich spiel das Ganze mal mit Handy-Steuerung. <lacht> ja, stimmt. Da wäre ich mir auch nicht mehr so sicher. <lacht> Auf Handy würde ich das auch... Gar nicht spielen wollen. Also das wäre mir echt zu kritisch. Nee. Aber auf dem Handy nicht. hat man, glaube ich, nicht das Problem, dass ein Dash aus Versehen getriggert wird, wenn man springt. Das weiß ich Oh mein ich Gott! Ich wollte Lord. spannend machen und ich habe spannend gemacht. Oha! Tja! Okay, ja, du hast es wirklich überlebt. Krass. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit wegfliege. Das war wirklich nicht geplant. <lacht> ich dachte mir, hu, ich werde jetzt ein wenig nach, zur Seite gekickt, aber. Oh oh, ähm, oh mein Gott. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist mir jetzt halt wirklich noch nie passiert. Nein! Ich hab an dich geglaubt, ja? Du hast mich ja auch an mich geglaubt. Oh, oh mein Haribo. Gott. Oh, mein oh mein Gott. Alter, hast du das gerade gesehen? Ich hab das gesehen Boah. und ich finde, das ist so verdient. Ja, ehrlich. Der Fake One B hat gewonnen. GG, Fake One B. Wir machen dann gleich eine nice. neue Gruppe auf, weil wahrscheinlich wird diese hier mal wieder nicht halten. Falls sie halt. Schreibe ich euch den Code natürlich wieder in den Chat. Warte, äh, Verbindung zur Gruppe wird hergestellt. Ja, Mann, Verbindung zur Gruppe bloß. wird hergestellt. Fehler. So, <lacht> no, der Typ heißt jetzt City cool. Nice. Yeah. Ja. Warte, Ceddy cool? Warst du nicht Saddy cool? Nein, Ceddy ist cool. Oh. Hey, Warum laufe ich den rückwärts? <lacht> ja, das ist hier so. Alter. Aber du kannst oh, der auch ein bisschen Dash, also ein bisschen Boost geben, nee. indem du springst und halt stabil landest. Ich weiß, aber landest. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, ich bin wieder vorletzter, Alter. Ähm, sagst du? Obwohl, ich weiß nicht, wie weit du hinten bist. Nein! Nein! Okay, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh alles, oh oh oh oh oh alles, oh alles gut, alles gut! Ah! Oh, bist du drin? Was? Ich war noch drin! Oh mein Gott, ich hab dich gerade noch anfliegen sehen! Was war das denn? Oh mein Gott! Okay, ich, ich bin für Sadie cool, der muss jetzt gewinnen. <lacht> <lacht> Der mit dem Blitz geht. Okay. Bist du auch rausgeflogen? Nee, ne? Nee, ich hab's geschafft. Ich bin 14. Okay. geworden. Oh. Ich spectate gerade Sadie Cool. Sadie Cool ist gerade letzter. Ja, Sadie Cool ist gerade hinter mir von dannen gegangen. Oh Pf nein, Sadie Cool! Sadie! <lacht> Sadie Cool hat keine Chance gegen mich <lacht> und meinen Star. Der wird die ganze Zeit von yeah. diesen weggehauen. Würde Alter, mir nie passieren. Also, ich bin Jetzt ganz auf der. Also, falls ich das nicht gewinnen sollte, was sehr unrealistisch ist, bin ich auf der City Seite cool von ist Snickers. Fro. <lacht> Echt? Ja. Aber er war letzte Runde ja auch der letzte und äh, Aber du auch warum? Aus. Nein, als ob! Ich bin auch draußen. Okay, ich ja, bin auf der Seite von Snickers Frog. Er ist auch draußen. <lacht> ähm. Okay, also Runde verlassen. <lacht> Wollen wir Runde verlassen? Ja, lass mal. Okay. <lacht> ich muss ja auch mal weiterkommen als die erste Runde. Das wäre ganz praktisch, ja, okay. Ja. Oh. oh schon wieder die, die Map, mit Ach, der wir... alles geendet hat, ist nun die Map, mit der alles beginnt. Oh, das ist sehr philosophisch. Ja. Philosophisch. Philologisch. Oh mein Gott, der Move, den ich gerade gemacht habe, hat mich überhaupt nicht nach vorne gebracht. Aber es hat sich gelohnt. Weil Leute, wusstet Systemiert. ihr, dass wenn ihr hier lang lauft, dann lauft ihr halt hier lang. Und dann Ach, könnt was? ihr einfach hochspringen. Natürlich, wir könnten jetzt versuchen, hier so rechts rüber zu gehen. Aber als ob das funktioniert. Ich habe mich das nie getraut, das zu machen. Weil die ersten oh fünf Mal, wo ich das versucht habe, bin ich jedes Mal durch den Boden durchgefallen. Yes, ich, ich bin, bin drin. Du auch? Wow. Ja, ja gut. <lacht> ich dachte schon, du wärst <lacht> nicht drin. Nee, ich bin Vierter, habe ich doch gesagt. Okay. Ich war früh sogar. Weil, weil du kurz so geschwiegen hast, dachte ich jetzt, du warst nicht so. Nein, nein, nein, nein, nein alles gut. Aber das ist oh, halt Mann, echt Mann. hart gegen die Leute, die gerade mitspielen. Das stimmt, ja. Sind nicht so schlecht. Oh, nö, ich hasse diese Map. Ja, da wird man am Anfang immer von den anderen Leuten blockiert und dann... Ja. Naja. Ja. Okay. Leute, bitte meinen Style nicht blockieren, danke. Ich komme, ich, komm, ich mache den Umweg. Ja, ja. Okay, ich gehe okay, immer den auch. Umweg, weil es ja. lohnt sich nicht. Uh! Uh, ja. Alles stabil hier Stabil, ohne yeah. Stabil Aber aua, ich wurde weggekickt Was soll denn das? Das gibt's nicht, nein Doch, das gibt's Aua, aua, aua, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin wieder oh komplett am Anfang Ich hab's geschafft Ich bin komplett am Anfang gelandet Was? Was war das denn? Was, wie? Ja, keine Ahnung Ich war die halbe Map schon drüber und ich bin direkt am Anfang gelandet What the <lacht> hell? Ich wünschte, ich hätte dein Gesicht Alter, ich, ich dachte schon... Also, oh, ich bin Achter geworden. Gott. So. Alter, das war unfair. Das war mega unfair. Das hätte ich wirklich noch schaffen können. Was für ein Müll. Oh, auch, ist jetzt Letzte. kommt ein Spielmodus, der eigentlich cool wäre, wenn die Leute nicht die Möglichkeit ja, hätten, dich boxen. wegzukicken. Ja, genau. Oh. Na gut, jetzt muss ich nicht nur Abstand von den Lasern, sondern auch noch Abstand von allen anderen Spielern halten. Ja. Ach Mensch, ist das lustig. Ich meine, das Gute daran ist, eigentlich. dass ich ähm, jetzt auf einem anderen Account spiele, ist, dass mein Name etwas unscheinbarer ist. Das Blöde ja, das ist, stimmt. die Leute sind nicht dumm. <lacht> Und die wissen schon, wer ich bin. Vor allem, wenn es am Ende weniger Leute sind. Ja. Hey, der Pinguin-Skin finde ich cool. Den ja, ist das geil. ist Nickers Rock. Auf dessen Seite bin ich, wenn ich verlieren sollte, please. Boah, das ist auch so OP einfach, dieses blöde Box. Ja. So aber es ist halt aber. eine Mobile-App an sich. Und Mobile-Apps sind äh. immer Pay-to-Win. Ja. Oh der Pinguin. Snickers Frog wird das meistern, wie ein Meister. Ich glaube an ihn. Der Penguin Meister. Es sei denn, wir sind die letzten beiden, dann glaube ich an mich. Ja, okay. Hört ähm, oh, halt auf mein Style zu blockieren? Nein. Das war so oh. dumm von mir. Ey, ich sag dir wirklich, Sliden in dem Game ist einfach tot. Ja. Aber ja, der ob letzte das so geendet worden. ist. Aber GG. <lacht> Smoritz. Smoritz hat gewonnen. Moritz D <lacht> Aber cool Skin hat er So, meine Belohnung Oh mein Gott, ich habe eine Belohnung bekommen Und Verbindung End zur Gruppe lost. natürlich nicht wiederhergestellt Natürlich Stumblegeist Moment Los geht's Und los geht's Okay Komm bitte nicht eine dieser beiden Kack-Maps ah, Die ja, okay. mag ich auch nicht okay. Ich mag eigentlich sehr viele Maps nicht ja, Die mag ich nicht. nicht, weil du kannst die, die komplette Map über Erster sein Und dann bei der letzten Rampe wirst du Letzte. LOL Weil alleine schaffst du es da nicht hoch Oh mein Gott, no. bitte bitte nicht Jetzt habe ich mich für die falsche Seite entschieden und ich muss deswegen einmal auch. wieder von vorne oh anfangen. Oh mein Gott. Es ist immer so. Man, man muss halt wirklich die richtige Entscheidung treffen. Ja, echt, ey. Geh mit der Masse. Ja, und das, das finde ich so, so unintuitiv. Ich gehe nie mit der Masse in solchen Spielen. Nee. Mann, Leute, ihr müsst auch hochgehen. Au, au, oh, nö. Aber das Gute ist, dafür, dass ich letzter bin, habe ich noch eine gute Chance zu gewinnen, wenn man bei der letzten Rampe so schlecht weiterkommt. Mann! Nein, bitte nicht. Warum seid ihr jetzt alle da oben? Das ist unmöglich. Bist Mann. du noch unten? Bist du noch hier unten? Nein. Bist du unten? Achso, wo, wo unten? Wie unten? Was Bei unten? der Rampe. Ja. Was? Ich bin... Mann. Ich hab's nicht geschafft. Ich auch nicht. Ah, okay. Neue Runde? Ja. <lacht> Macht ja auch keinen Sinn, wenn wir beide die ganze Zeit rausfliegen. Ich meine, wir könnten auch zu zweit halt gegen Random spielen, aber dann spielen die Zuschauer halt nicht mit. Vielleicht, aber dann sind wir ein bisschen weniger im Fokus. Hätte vielleicht auch einen Vorteil. Ich bin übelst Business unterwegs auch heute. Ich habe den neuen Skin einfach, der ist cool. Obwohl der eigentlich nur gewöhnlich ist. Ich hatte auf meinem alten Steam-Account einen, also den Default-Skin, aber halt in gelb. Das hat voll gut gepasst eigentlich. Ah, das sieht ja so Roblox-mäßig aus, ne? Mhm. Oh, nein! Ah. Ey, aber dafür spielen wir jetzt wahrscheinlich mit sehr vielen Bots. Ja, das sind total viele Bots. Wir werden sowas von gewinnen. Ja, okay, true that. Loin! Die also wenn da einfach. wir das nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht Hallo <lacht> Hallo. Warum gehen die Sachen nicht runter? Keine Ahnung, ich bin erster <lacht> Die Bots, die warten da einfach Ich weiß nicht mal, worauf die warten Lol, ja gut ähm, Ja, Viel Spaß dabei, erster zu werden Ich bleib hier hinten bei den Bots, weil <lacht> Ja, <Jo>, alles klar <lacht> Also so schlecht war ich, glaube ich, auf der Map Auch noch nie unterwegs Zum Glück warten die immer so nett auf mich Ja, ist echt so, ne Wahrscheinlich scannen die immer so ab, so wo, wo, wo man gerade steht und dann orientiere ich sie sich. Ich habe keine Ahnung, wo man steht. Ich bleibe einfach alle stehen. Oh Gott, ich dachte gerade, ich wäre der andere Typ und wäre durch fast gestorben. Alle ich Bots sind gerade ins Wasser gefallen. Alle. Ich bleibe mal ein bisschen hier stehen vom Ziel. <lacht> <lacht> <lacht> ciao, ciao. Hallo. Was geht? Was geht? Als ob wir nur gegen Bots spielen. Aber kommt, da blödlich. hinten kommen schon die ersten. Ach, wie schön. Da ist LSH. Aber oh, Leute, Lord. so könnt ihr jede Runde in Stumble Guys gewinnen. Einfach ja, eine echt, Gruppe ne? zu zweit machen und dann los. Man Klar. spielt eigentlich fast immer nur gegen Bots. Krass, und das wird einem, einem ja auch voller Sieg angezeigt. Äh, gezahlt, äh, gezählt. Mhm. Mein Gott. Das wird als ganz normaler Sieg gezählt. Krass. Ich dachte auch in Fortnite, ich bin voll gut geworden. Aber ich glaube, wenn man selbst schon mehr Siege hat, dann. Ich glaube, da ist ein, so ein, ein Ranked-System hinter. Und das kann sein. Aber es kann mhm. auch nicht sein. Das kann auch nicht sein, ja. ja Das darf man nicht vergessen Denn was sein kann, muss nicht unbedingt sein Also sei wie wir und lass ein Like da Okay Oh nein, die ganzen gefallenen Bots Nein Weißt du, was mir gerade so eingefallen ist? Oh, die Map ist cool. ja? ich, bin, ich bin froh, dass diese Map jetzt gekommen ist Weil stell dir vor, jetzt wäre eine dieser Maps gekommen Bei der man Fußball oder so spielt Also irgendwas, wo man oh, in zwei stimmt. Teams aufgeteilt wird Dann wäre jemand von uns auf jeden Fall draußen gewesen Das stimmt Außer wir kommen ins gleiche Team Das kann natürlich sein Das glaube ich nicht Das hatte ich noch nie oh, Ich hatte lol. das schon mal Oh, nö, ich bin tot. <lacht> ich werde Erster, weil ich kann diese Map wie ein Meister. Ich kenne die wie meine rechte nein! Okay, Da wenigstens wollte ich diesmal einigermaßen gescheit. Why? Mhm. Boah, es hat mich so zurückgeschubst jetzt, dass ich aber letzter geworden bin. Du bist wirklich letzter hinter den ganzen Bots? Nee, okay, doch nicht. Dachte ich nur gerade. <lacht> das wäre ziemlich krass. Warte, kann man hier hoch? Nein. Ich will da hoch. Ja, aber nein. Oh. Die, die Bots du hast alle jede Falle. Aber ja, mich nicht. Ich <lacht> ja, warte, wo bist du? Hallo. Ja, du bist schon <lacht> im Ziel, oder? Ja. Okay. Ich schaue jetzt Dumbleguy8007 zu. Der wird ja, das machen. 3858. <lacht> ich sagte, Stumbleguy 8007. Ich glaube, er ist der allerletzte, oder? Oh, warte, warte. Nein, nein, nein, nein, nein, nee. Oh, ja. Oh, nein. Nein! Oh, mein Gott! Alter, Stumbleguy 3858 war <lacht> richtig voll die krassen Moves. <lacht> Stumbleguy 8007 hat schon zwei Leute überholt. Oh, jetzt hat krass, er auch, schon drei Leute ja, Oh, oh nein, nein, nein, nein, Oh, mein Gott! Oh, nein! Stumbleguy 3858 <lacht> <lacht> ist ins Loch gefallen. Stumbleguy 8007, der Re Nein, bitte nicht, nein! Du wirst das reißen, du schaffst das. Bitte, schnell rein in die Kuh. Ja, ja der, der wird das machen. Oh mein Gott, er ist Nein. vom letzten Platz aufgestiegen genau und hat es doch reingeschafft. Der war der allerletzte. Oh mein Meiner war der Letzte, der es nicht geschafft hat. <lacht> das ist ja belastend. Egal. Oh no, yo, das ist die neue Map Bob Bash. Die habe ich noch nicht gespielt bisher. Okay, oh, ah ja, die habe ich schon zweimal gespielt, dass das Update rauskam. Runter. Äh, Cup, ich wollte gerade den Chat äh. moderieren, aber jetzt muss ich mich wieder auf Stumbleguys konzentrieren. Also Chat moderiert ja. euch mal selber. Danke. Was passiert denn in ah, äh, der... Die, die Viecher, nein! Die, ähm, bomben, nein! die bomben nein! dich einfach weg. Und oh wenn Gott. die vom Blitz getroffen werden, werden die einfach nur schneller. Oh mein Gott, Alter, ich wurde gerade sowas von gerettet von mir selber. <lacht> also, ja, Moment. Ich habe einmal so ein langsames nein! Ding berührt, weil ich dachte mir, das kann ja nicht so schlimm sein. Und ich fliege einfach über die halbe Map. Ja, ohne Spaß, Alter. Ich bin tot. <lacht> du bist tot? Ja. Ja, man darf das Warum echt nicht unterschätzen. Es ist so krass. Oh. Ich habe auch mal dieses ähm, orange Zeug berührt, weil ich dachte, ja, kann man ja mal probieren und pff. So, sofort. Das sieht ja tot. lecker aus. Ja. Das ist doch nur ein bisschen oranges Zeug. Dieser Modus ist so oh Gott, gemein. Ich, weißt du, wie stressig das, ich, das, das gerade für mich peinlich. ist? ich. Ja, ich, ich muss jetzt gegen so viele Bots gewinnen. Ich wollte gerade sagen. Das ist jetzt gerade nicht nein, den großen Vorfall. Oh, guck in der Oma. Oh, mein Gott. <lacht> du warst der Letzte. Du warst der Zweite. <lacht> oh, Mann, das ist jetzt <lacht> eins. Stammbegast 7966 hat, <lacht> hat gewonnen. Nein. Wir müssen das nochmal machen. Komm, Revolt gegen die Bots. Okay. <lacht> Leute, es tut mir leid. Wir spielen noch eine Runde ohne euch. Danach wir, lassen wir euch wieder mitspielen. <lacht> ja. Jawoll, ey. Na gut. Voll dumm. Leute, die letzte Runde habt ihr nicht gesehen. Alles, was ihr getan habt, ist ein Like da zu lassen. Genau, ja. Das war gerade so belastend. Ich wollte doch so ansprechen, wie belastend Scheine das Roll, wäre, wenn ey. wir jetzt wirklich gegen die ganzen Bots verlieren. Ja. <lacht> Dann ist es passiert. Nee. Bist du runtergesprungen? Ich ja, ich bin von der Brücke gefallen. Du wirst trotzdem gewinnen. Die Bots, die warten an jeder Stelle bei dieser Brücke. Ich meine, ich bin ja auch vom letzten Platz zum ersten oder äh, zum zweiten geworden. Leute, tun sie halt actually wirklich. Ja. Ich weiß nicht, worauf die warten. Die sehen da scheinbar irgendein Hindernis. Vielleicht läuft die, <lacht> die Röhre irgendwie nicht auf, gleichen, auf der gleichen Frequenz <lacht> wie bei uns irgendwie. Die müssen erstmal so kalibrieren. DSL-Modem. Marcel Davis. Marcel Davis. So, ich warte hier einmal einen Augenblick. Ja, ich auch. Es kann nicht sein, dass die so kacke auf der Map sind, aber wieder trotzdem verlieren einfach. <lacht> ja, hast also du meinen neuen ja, wir gesehen, warten Mann. jetzt und da hast ähm, wir ein paar Leute vorbeilaufen und, huch, haben wir verloren. Ja. Hallo Leute, was Hallo. geht? Haha, <lacht> ich hab's doch reingeschafft. Ja, yeah, ich auch Manche Skins sind so weird Na ja, gut, Runde vorbei Manche Bots heißen einfach nicht Stumble Guy, weil Stumbleguys uns ähm, verarschen möchte Das ja, könnte jetzt kritisch so. werden Oh nein Aber wir sind schneller als die Bots, wir laufen ja. einfach die ganze Zeit rechts, okay? Okay, rechts, alles klar Mal jetzt sind die Bots hinter uns und geben uns Rückenwind oh, und dann laufen wir yeah, rechts Nice, Okay, und wir laufen ein bisschen so, ja, easy okay, <lacht> Wir nice. müssen uns einfach Woo. gegenseitig helfen, damit wir nicht gegen Bots verlieren ja. Mensch, die zwei besten Stumbleguys-Spieler in Stumblegeist. Ja. Nein! Nein! Nein! Du auch? Oh mein der Gott. Nein, Hammer, nein, oder? Nein, nein, nein, nein, nein. Nicht. Ich bin zweimal an derselben Stelle runtergefallen. Der Hammer hat mich zwar auch weggehauen, aber ich habe den Hammer noch... Ich, ich habe den... Äh, ja. Ähm, ich ich nicht. konnte mich aus dem Hammer Aua, Aua, Aua, Aua, Oh, die, oh, Aua, die, letzte, die Aua. letzte Stage geht nicht ohne. Aua! Nein! Ich bin letzter, oder? Es kann, es kann nicht sein, dass jetzt noch ein Bot hinter mir ist. Außer dieser eine, nein, der offensichtlich muss, hinter mir ist. Okay, alles klar, ich hab gewonnen. Du hast gewonnen, ich bin. Oh Gott. Oh je, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, es sind echt viele vor dir. Okay, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaffe das. Nein, lauf da nicht lang. Lauf da nicht lang. Ja, der eine hat's nicht geschafft. Oh mein Gott, Aber du hast der nicht. eine, der mir den Platz weggenommen hätte. Ja, ja ich ich oh mein Oh mein Gott, du lacker, ey. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft, gegen Bots zu gewinnen. <lacht> das war auch ganz schön knapp, ey. <lacht> Okay, wir sind immer beide im Finale. Was gibt's jetzt als letztes? Okay, jetzt als letztes kommt das Lavaspiel. Ja, das Lavaspiel. Oh mein Gott, okay. Oh man, da bin ich nicht so gut. Aber immerhin, aber, wenn uns keine Wegbox haben wir auf jeden Fall mehr ja, Chancen. Ja, wenn uns keiner wegboxt, müssen wir gar keine Angst mehr vor anderen Spielern haben. Eigentlich nicht, ne, ja. Und in dem Spiel ist es eigentlich nur wichtig, immer auf die höchste Plattform zu gehen. Ja, ja, ja, true that. Wow, okay. Und schwierig ist es halt, wenn da so ein Sprung über die Lava dabei ist, wo du dashen musst. Weil da weißt du nie, ob du über die Platte rüberrutscht oder nicht. Ja. Aber das kriegen wir hin. Wir kriegen das hin. Gegen ja, die Stumbleguys. Gegen die Stumbleguys. Für die Menschheit. Woo. KI ist nicht besser als wir. Ich, ich bezweifle schon. <lacht> Wahrscheinlich schon. Äh. Nein, hört auf mich runterzuschubsen. Ja, die sind so übel. Die sind voll aggressiv. Ja, der Astronaut hier, der will die ganze Zeit mich runterschmeißen. Stumbleguy äh 5854. Ja. <lacht> Whatever. Ah, Nope. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das. So ich hab cool ihn war. vorgelassen. Ich habe Angst, dass er äh, es mir geben wird. Nein. Oder? Er nee, ist jetzt bei Komm mir. hoch, komm hoch, komm hoch. Okay. Nein! Okay, ich muss hier hin. Ich hätte sterben können, hätte ich den Sprung oh jetzt Gott. nicht gewagt. Nein! Nein! Alles gut, alles ähm, gut, ich lebe noch. Das sind die Letzten. Mist. Ich hab's geschafft! Oh, oh mein Gott! Ich God. bin in der letzten Sekunde gesprungen, um zu überleben. Ich hab's oh geschafft! mein Gott! Ja! Oh. Darauf erstmal wieder ein Dan Schneider-Applaus. <lacht> Danke. <lacht> Ich habe wirklich gedacht, dass ich, dass ich da rüberspringen springen kann. Oh, nee, konnte Mann. man nicht. Das war das Kritische gerade.